Also laut Stern geht das Spiel noch lange weiter. Ich check mal ganz kurz ab, ob ich hier alles habe bisher und dann geht's gleich weiter. Oh! Brauchen wir gar nicht mal Karten. Welches Level war das? Das Level. Oh, verdammt. Warum will ich denn hier was übersehen? Da habe ich irgendwo einen Stern übersehen. Den muss ich jetzt suchen. Aber gut, hier bin ich auch in dem Level ein bisschen mehr durchgerusht, ne? Au! Oh. Eigentlich wollte ich hier auch runterspringen, aber ich habe mir dann so gedacht, nee, lieber nicht, es ist safer, wenn ich es nicht mache. Hätte ich es doch nur mal gemacht, dann hätte ich den früher bekommen. Naja, wie auch immer. Mal. mal, gucken, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Und dem Level davor habe ich auch wieder was vergessen. Ja, wie, wie konnte ich den nur dort vergessen? Wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht. Ich habe es anscheinend wieder vergessen. Ich kann mir schon vorstellen, wie der funktioniert. Ich muss wahrscheinlich nicht von hier... Ah, doch von da wahrscheinlich, oder? Da muss ich muss aber halt den Jump schaffen. Das könnte ein bisschen tricky werden. Oh, aber ich hab's geschafft. So, das Problem ist, jetzt muss ich das Level nochmal beenden, sonst zählt es nicht. Also... Ja. Bis gleich, nee. Oh, was? Level 14? Hier fehlt mir was? What? Das Level, wo wir erstmal die Pizzastücke gesehen haben. Äh okay, ich wüsste jetzt nicht, wo. Vielleicht bin ich auch schon dran vorbei. Das war's auch schon, das mit dem Level, ne? Hm? Hm? Ähm. Ja, um ein Pixel übersehen. Ganz große Klasse. Und mir ist übrigens wieder eingefallen, was Radishes, ein Radish ein, ist. Ein Rettich. Ja. Hätte ich drauf kommen können. Äh, ja, war ziemlich dumm von mir. Äh, ja, Wunderbar, Warte, klar, Hier fehlt mir auch was. Und ich wüsste nicht, wo. Was ist das Level? Oh, sag mir nicht. Oh, come on. Wie ich es vor allem instant gewusst habe, ne? Okay. Okay, solange ich nicht komplett blind bin, sollte ich jetzt alles nachgeholt haben. Also, rein in Welt 4. Ins Fungi-Cave. Huh? Oh, what? Ich mag die Musik hier. Okay, da geht's dann weiter erstmal hier lang nein ist war cool wenn man hier rumgeschleudert wird aber ja genau das wollte ich das war's cool <lacht> warum war der pilz des lebens äh, auf der party keine ahnung warum Weil ein fungus war okay joke verstehe ich nicht vielleicht geht da auch im englischen keine ahnung du meinst Fungi? Nein, ich bin ziemlich sicher es ist fungus Okay. Whatever. So, weil ich nur einen Jump habe in der Luft. Weil ich so einen Trampolin jumpe. Ja. Oh Gott, der muss das Timing stimmen. Und ja auch wieder. Und ja auch wieder. Ha! Nein! Boah. Aber ein schwieriges Timing. Jetzt hab ich's. Was zum. Nein! What? What the hell? Was? Was? Puh. Okay, hab's. Problem ist nur. Uah, hab's geschafft. Was ist denn da oben? Keine Ahnung. Hey, Dad, rate mal. Was denn? Ich habe Pilze in meinem Herz für dich. Ja, das ist ein süßer Witz. Ich muss dringend ins Krankenhaus. Das war kein Witz. Was ist denn hier? Das sieht so aus, als so könnte ich da rein. Komm, das geht doch. Kannst mich doch nicht hier so teasen. Ah, das ist nicht barabant. Okay, dann nicht. Was sah wirklich so aus, als könnte man da... LANG! Hier wird man aber richtig rumgeschubst, ne? Nein! Restart. Weil da oben links ist hundertprozentig ein Stern. Ich weiß es einfach. Warum sollte da keiner sein? Ist halt die Sache. Oder? Äh, Verdammt! Wie kann das so schwer sein? Boah. Sorry. Oof. Hä? Ich darf da nicht springen. Okay, ich habe eine Idee. Genau, einfach nichts drücken. Ja, das war so klar, dass hier ein Stern ist. Warum sollte hier kein Stern sein? Das ist genau so aufgebaut als what the hell? Okay. Ich liebe dumpfe dunkle Höhlen. Und ich liebe es, nach Hause zu gehen. Ich liebe Mold. Ich glaube Mold ist so dieses. dieses. Grüne angewachste Ding, oder? Was? Pizza ist back Peace don't hurt me, please. No. I don't want to get hurt. Papa Pizza, that wouldn't be nice. No, no, wow, wow, wow, wow, Oh, warte, was ist das? Ende? Ich ist da gar nicht gesehen. zumindest da realisiert okay? das zurück, genau. Okay, das ist nicht schwer. Das ist einfach heute das letzte Level, finde ich. Oh, hi Dad. Ich bin Sunbathing. oder oder ich bin am Son an, äh, Sonnenbaden. Du Sonnenbaden in, in einer Hülle. Ja, so ist es sicherer. Ich schätze, das ist technisch gesehen. Richtig? Ich hätte so heiß aussehen. Äh, ja, zum Anbeißen heiß, ne? Na gut. Oh, Stern. Not for daddy. Der kriegt hier keine Sterne, der seinen Namen tra tragen wird. Keine Ahnung, ich glaube. What? den Stern wiederholen. Okay, warte. Das ist die perfekte Strategie. Wie, wie mache ich das hier? Äh, jetzt? Ja, wenn das Ding, wenn da gerade keins unten ist. Okay. Bitte ist hier kein Stern irgendwo. Also nicht noch ein zweiter. Ich hoffe, es können keine zwei Sterne in einem Level sein, weil das ja. Das wäre schon... echt böse, echt mies. Ja. Nur kurz chillen. Jetzt gleich rüber. Ich bin auf der Plattform eigentlich gelandet, man hat sogar den gesehen, aber... Guck, ist besser, wenn es nicht zählt. Hi Dad! Wie ist dein Tag so? Naja, also... Alle meine Kinder sind verloren gegangen und ich bin ständig kurz vom Tod. Aber ich habe sehr viel Spaß hier rumzubauen zu also diesen so großen Pilzen. Next Bag. Nett! Ja. Das Spiel macht Spaß. Auch wenn ich ab und zu fade und rage. Ich finde das Spiel echt gut. Ich werde wahrscheinlich den Preis irgendwo eingebettet haben am Anfang, also... Könnt ihr entscheiden, ob ihr das Spiel für den Preis gut findet. Also ich find's gut. Wow, Okay, wie komm, komm ich komme ich denn da durch? Am besten. Okay, das geht ja hier noch. So, aber von hier? Ich muss ich erstmal wieder warten. Ins Wasser kann ich wahrscheinlich nicht. Ich werde es nicht ausprobieren, aber wahrscheinlich ertrinke ich da oder so. Oder sowas, ne? Würde ich mal von ausgehen, wo lang? Auf welchen darf ich stehen? Boah, oh, das ist echt gruselig hier. Oh, das geht auch weiter. Ach, oh, come on. Kreissägen und nur noch die Dinger. Ah, ja, ja, okay, das ist doch richtig. Ah. Das ist aber ein ganz cooles Level. Auch wenn es so schwer ist. Boah, knapp. Oh mein Gott, stellt euch vor, ich könnte jetzt doch gar nicht stehen, das wärs jetzt gewesen. Kann ich runterspringen? Ah, oh, nein, kann ich nicht! Alter, macht doch keine Blind Jumps hier Entwickler, hallo? Oh, Pommes ist wach. Oh nein, die Pommes! Okay, aufgepasst. Pommes springt! Und ich kann rüber zu meinem Kitty. Ach! Come on! Ich lese es gleich, wenn ich den Stern habe. Oh. Bevor ich mir den Stern hole, habe ich hier noch einen Stern vergessen. Sehe ich gerade. Und jetzt sagt mir nicht, das ist dort, weil ich. Nee, warte. Das ist doch das Level. Hä? Aber ihr habt doch alle gesehen, dass ich den Stern. Hä? Hä, aber ich habe den doch eingesammelt. Und habe es auch lieber nicht geschafft. Hundertprozentig. Hm. Okay. Rüberspringen. Stern nehmen. Und weitermachen. Versuch nicht, die Pilze zu essen, okay? Sind die giftig? Nee, nur eklig. Oh, ja, klar. Ja, weiß nicht. Ich finde Pilze auch irgendwie eklig. Mag ich nicht so. Manche essen sehr gerne Pilze. Jemand wie Mari zum Beispiel. <lacht> Wie der Hotdog damit den Pilzen hochgeht, aber äh. äh, Pilze sind nicht so meins. Da das Ding. Wenn es sind wahrscheinlich ganze ganz getrickshottet. Oh komm was? Wie bitte? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Klar. Vor allem woher soll ich das denn vorher schon wissen? Okay, dann warte ich jetzt hier. Soll ich immer einzeln springen? Von. Bro. Hä? Jetzt rüber? Schnell! Wie komme ich da ran? Warte. Ist das? Ich springe jetzt einfach. Oh! Uh, let's go! Dad! Hi! Ich, habe, ich, ich bin Freunde geworden mit diesen äh, Hot Dogs, die hier in der Höhle wohnen. Die scheinen mir nicht so freundlich zu sein. Wir starten eine Band namens Subterraneans. Subterranean... Subterranean äh, Würstchen. Lass uns nach Hause gehen. Okay. Juhu. Warte, warum war die Sterntextur blau? Ich hab doch den Stern. Richtig? Ja. Und ich glaube, das ist die vorletzte Welt hier. Ich glaube, danach kommt noch eine Welt. Der fünfte und dann ist vorbei. Das ist meine Vermutung jetzt. Und das schießt echt schnell Würstchen. Du, du, du, du, du, du. aufpassen. Genau, immer schon gleichmäßig mit den Würstchen sein. Oh, come on! Uh. Oh Oh, oh. Äh. Diese, diese dieses dieses Pizzading hier. Diese fliegende pizza Scheiße. Was sind heute? Bin durch! Oh mein Gott! Warte! Ne, okay, ich kaufe hier ist nichts. Splishies, blushy, pizza Jungs! Huh? Swimmy, Squimmy splishy, sploys! Hast du diese Pilze gegessen? Nee, ich bin doch Kreativ! Ah, süß! Kinder! Okay... Ah, wir sollten aber so langsam am Ende kommen, oder? Von zumindest dieser Welt. Hallöchen, Okay gar nichts machen. Cool. Da möchte ich gerne hoch, mitfahren. An der Seilbahn möchte ich gerne mitfahren. Ich warte mal. Oh, oh, zum Teufel! Gott, bewegt sich hier so schnell. Ich warte hier mal ab, bevor ich jetzt nach links gehe. Weil vielleicht... Ja. Ja, hier ist ein Stern. Ja. Es war so klar und offensichtlich, dass da ein Stern ist. Jetzt müssen wir nur... Noch schnell äh, nach drüben auf die Leben Gesamte springen, aber nicht sterben. Das wäre nicht so cool, sonst müssten wir alles mehr machen. Das wollen wir nicht. Und die Zuschauer wollen es auch nicht. Sind. Das ist ja, ich mach jetzt, sag. jetzt. Können wir da runter springen? Willkommen zu meiner Männerhöhle. Das ist aber eine normale Höhle. Na, ja, aber mit. Halten Drinks und Sport. Ich sehe weder noch. Es ist Work in Progress. Ja, okay. Komm mal mit nach Hause. Mein kleiner kreativer Junge. Und das wirkt wie ein Bossfight. Das ist es auch. Hey, ich bin Dadisch. Hi, ich bin Ice Cream. Schön dich kennenzulernen. Ich bin... Ich bin nicht fr gefrorener Joghurt! Ja, hab ich das gesagt, dass du das wärst? Ich bin nicht Joghurt! Ich hasse Joghurt! Alles okay mit dir? Ich werde dich umbringen! Da hatte er wohl recht. Was hat denn Joghurt? Joghurt ist doch lecker, hä? Was? Wie funktioniert der? Also der Dasht, wenn er diesen Blick macht. Aber nicht sofort, sondern kurz danach. Ja. Die Dinge? Ah, okay, okay. Ich muss den Knopf genau dann drücken, wenn er auf mich zudasht. Gar nicht. Da ja, komm. Bam, genau so. Genau so. Boah, aber der, hat eine, der ist halt so riesig, ne? Der hat so eine riesige Hitbox mit seinem großen Kopf, mit so einem großen Haaren auf dem Kopf. Keine Ahnung. Bam! Oh, er ist gestorben! Hallo! Shiri, er ist gestorben! Das müsste eigentlich auch zählen! Also, wenn das nicht zählt, hier, ich mache jetzt hier Speedrun, Leute, ja? Ich mache jetzt hier Speedrun. Und wenn das nicht zählt, dann ist das ein schlechter Run. Komm! Bam! Schnell! Yeah! Äh. Okay, ich hinterfrag's lieber nicht. Dieser yoga den Den ging's wohl nicht so gut. Denkst du, wenn wir einfach nur gewartet hätten, wäre einfach geschmolzen? Das wäre lustig, wenn es da so ein Secret-Ending gäbe mit diesem Bosskampf. Einfach warten. Welt 5. Castello Fortress. Ja, da scheint wir die letzte Welt zu sein. Und was bist du denn zum Teufel? Das sieht ja lustig aus. Und warum sehen diese Ballons 1 zu 1 aus wie aus FNAF 3? Okay. Oh, HALT, STOP! Hier fehlt mal wieder ein Stern. Oh, das war DAS Level. Also, Warte, mir fehlt was ein, wo es sein könnte. Ja. Ich habe sogar, als das Level das gespielt habe, habe ich sogar ganz am Anfang gedacht, vielleicht ist da oben was, aber ich dachte mir, nee, der Hotdog ist da so gut platziert, dass man da nicht hoch kann. Ach du sollst ja von da hinten! Oh, das ist ja noch schlimmer. Da muss der so viel neu machen. Okay, ich, ich... Oh Gott. Okay und jetzt soll ich hier einfach nach links springen? Erneut. Versuchen was. Hä? Soll ich da mit dem Pilz rüber? Jetzt bin ich in der brenzligen Lage leider. Wegen dem Hotdog! Jetzt bin ich direkt neben dem Hotdog. Aber der andere kommt! Nein, nein, nein, nein, nein! Das größte Problem ist, dass ich das Level jetzt noch schaffen muss. Ihr braucht mich nicht, um euch zu sagen, dass ich das höchstwahrscheinlich erst nach ein paar Tries schaffen werde. Und das muss ich jetzt auch wieder abteilen. Wie es vorher war. Ja. Wie zum Teufel habe ich das geschafft. Ey. Das war definitiv bisher das schwerste im ganzen Spiel. Und die anderen Sterne des zuvor waren schon schwer. Ich habe das Gefühl, dass eventuell hier ganz hinten links noch ein äh, Stern ist, aber man kann ja am Anfang eigentlich nicht zurückgehen. Obwohl da immer am Anfang eines Levels so ein Loch ist kann man ja nicht zurückgehen. Deshalb gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass da nichts... ist. Ich glaube, so soll es nicht gemacht werden. Nee. Irgendwie erinnert mich die Musik ein bisschen an Donkey Kong. Nur so ein bisschen. Oh, was? Hä? Wie soll ich das machen? Also? Oh. Oh, cool. Okay. Okay. Nice. Dieser Ort ist gruselig. Es riecht wie Geister. Es riecht sehr wie Mold. Moldige Geister. Yay. Yeah. I guess. Huh. Soda cans. Oh nein. Pff. Die explodieren einfach. Da hat jemand äh. Äh. Oh, wie heißen das? Diese, diese. Diese runden Süßigkeiten. Ich glaube metz oder so hießen, die in äh, Coca-Cola reingesteckt. Und dann macht. <lacht> <lacht> einfach ein Creeper ist das. muss einfach den Creeper auslösen ja. hier. Oh. Uh. ist das da oben? Also Pizza wieder. Ich habe irgendwas anderes im Augenblick gesehen. Wie so einen neuen Gegner oder so, aber... nop. Okay. Boing. Boing. uh knapp. Ey, lass mich hoch da! Ich muss auf das Schloss drauf. Ich finde die Grafik echt nett. Wirklich nett. Ach komm. Ah ganz weit weg, weil die Explosion, die Hitbox, die wird immer größer. Also sie ist nicht groß und dann wird sie langsam klein, Nein, die ist... Die wird, die wird nach der Zeit größer. Also komisch gemacht finde ich das. Nicht unbedingt schlecht, aber auf jeden Fall komisch. Zack. Oh, Das, das helle Flackern, das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Diese Typen, die sind einfach... Wie sag ich das? Die sind explodiert! Habe ich gemerkt. Denkst du, wir sollten einen Doktor rufen? Näää, nee, ist okay. Voltoball lebt ja immer noch, nachdem er viel einsetzt. setzt. Na? Oder? Ich denke schon. Wollen wir es doch mal hoffen. Für Elektroball. wollen wir das hoffen. Ich ignoriere jetzt einfach das Feuer. Ich bin einfach nur... Hat geklappt. Wunderbar. Das ist ein cooles Level. Boy, boy. Allgemein finde ich das mit dem Luftballon richtig cool. Und ich kann mich killen. Weil ich den Stern nicht bekommen habe. Ich bin nicht din din din din din din din din geworden. Ah, schon wieder. Ah, wie würde ich das angehen? Ich glaube, je früher ich springe, desto besser. Also abspringen, meine ich. Also jetzt! Ja, wenn man früher abspringt, das ist... Fuck. Okay. Oh nein. Ach oh, come on. Oh. Ich, wann ist das Timing? Wa wann ist das Timing? Okay, ich glaube... Jetzt. Keine freaking Ahnung. Okay, hat irgendwie funktioniert, auch wenn es das falsche Timing, glaube ich, war. Hat trotzdem funktioniert, irgendwie. Okay, da kommt man nicht hoch. Willkommen in meinem geheimen, gruseligen Tunnel. Thanks, I hate it. Thanks, I hate it. <lacht> Hihi, ha, ha Habe ich noch bisher alles? Aber wenn ich mich da durchzwingen muss... Dann besser jetzt. Okay, das habe ich. Okay, das habe ich. Hä? Oh. Warte, was? Hatten wir hier den Stern nicht gefunden? Aber da ist er nicht, ne? Das ist ja das, wo ich eigentlich dachte, wo er wäre. Aber ich habe euch ja schon gesagt, das ist das einzige Level, wo man mal zurückgehen kann. Ah, oh, jetzt fühle ich mich echt verarscht vom Spiel. Das, das das, ist nicht so cool. In jedem einzelnen Level gibt es so eine Öffnung. Am Anfang des Levels. Aber man kann in keine einzige rein. Aber hier ausnahmsweise gibt es hier mal einen Stern. Ja, oh, cool. Okay. Bumm. Warum sprengt der eine den anderen nicht weg? Naja, muss ich nicht verstehen. Ich muss aber sagen, die Musik wage ich hier nicht. Also ich mochte die Soundtracks, also den Soundtrack bisher, aber den Soundtrack hier in dem Schloss mag ich irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ist ein bisschen zu nervig für mich. Jetzt geht alle down. Oder es gibt Konsequenzen. Okay. Äh... Uh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was zum Teufel, da geht's weiter. Okay. Okay, Checkpoint. Wunderbar. Verdammt. Verdammt. Jetzt. Einfach schnell durch, einfach schnell durch, bevor es mich aufspießt! Das ist cool. Aber nicht gerade einfach. <lacht> Verdammt, da ist doch das Ende. Badabam, badabam, badabam, badabam. Okay, wunderbar. Okay. Dieser Ort ist extremst gefährlich. Warum bist du überhaupt hier? Dann bist du überhaupt hier? Ich bin hier, weil ich nach dir suche. Ich bin hier, weil ich nach dir suche. Hör auf! Ich hätte er ja noch sagen müssen: Auf! Oh. Und dann, grounded. Das wäre noch funny gewesen. Whatever. Nicht mehr viel. Ich glaube, die Hälfte der Welt ist durch oder so. Würde ich mal hoffen. Ich mag das Spiel zwar, aber gegen einen wird es echt. ein bisschen zu schwer. Oh, böse. Hä, aber soll ich dann woanders lang? Ich habe das Gefühl es ist schon richtig. Ah, verdammt. Ja, guck, da muss ich lang. Oh, wegen dem gottverdammten Stern. Und hier komme ich ja wieder zurück. Was zum Teufel? Okay, funktioniert. Oh mein Gott. Dass ich das first try geschafft habe dadurch, das, das wundert mich gerade ein bisschen, aber cool. Uh, sag mir jetzt nicht, das muss ich zwar mal wiederholen. Doch. Nice. Und damit meine ich Schei-ei-ei-ei-ei-ei-ei. Ja, ja, ja, ja, ja, ja Nein! Ich mache jetzt zuerst diese Seite, ganz ehrlich. Ich möchte jetzt hinter mir haben. Ah, oh, ich muss doch, so, ich soll einfach nur durchwaschen Oh Gott, der ich, ich soll da wirklich einfach nur durchrushen. Oh nein, das ist definitiv das Schwerste. Jawohl, wohl. Hm. Oh Gott, ich habe es tatsächlich geschafft. Ja, ist es da unten frei? Oh, bitte ist da nichts mehr. Okay, gut. Das ist das Haus von Lord Dornak. Er ja, ist ein charmanter Gentleman. Ah, gute Neuigkeiten. Er ist auch ein Madman, welcher wer, welches mag, seine Eindringlinge zu foltern. Oh, richtig. Ja, cool. Alright, alright, gut. Das heißt aber, dass wir fast am Ende sind. Ah! <lacht> ah! Uff! <lacht> mein Gott! Ja, ich habe gelernt vom letzten. Ich konnte gerade stehen. Aber wie komme ich jetzt hier wieder raus? Nee, jetzt mal ohne Witz. Oder muss man das irgendwie in einem Durchgang machen? Ja, muss man, okay. Uh. Ah. okay. Ah, verdammt, ich falle die ganze Zeit runter. Ne, warte. Nein! Oh mein Gott. Oh, Pizzastücke. Was passiert denn hier? Wo muss ich lang? Oh, oh. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Diese goldene. nee, diese Diamanten. Holzbox. Müssen wir mitnehmen. Nach unten tragen. Mein Controller wackelt immer, wenn ich wenn ich in eine Kiste schieb. Nett. Das uh, Switch-Integration mit drin ist ich nicht. Oh, böse. Oh, ihr seid so gemein, aber ich hab's. So, das ist super creepy. Ich meine, heißt sie nett? Das stimmt. Es ist wie eine creepige Geburtstagsparty. Exakte Munde. Was, Paul? Warte mal. Bevor wir Pau-Pau machen. lass mich doch mal erstmal schauen, ob wir alles bisher haben. Das ist mir nämlich wichtig, dass ich nicht alles neu... ...machen muss. Hä? Welches Level war das denn hier mal? Okay, das musste ich jetzt nachgucken. Also ganz ehrlich, das... Das könnt ihr mir nicht erzählen. Welcher normale Mensch kommt denn bitte auf so ein Versteck? Also, come on. Das ist einfach richtig dreist versteckt. Ah. Ich bin die ganze Zeit dort gestorben, hab's immer geschafft und zum Glück hatte er den Stern nach dem Checkpoint eingespeichert. Oh mein Gott, sonst werde ich noch verrückt werden in diesem Spiel, ganz ehrlich. Bin jetzt schnell weg hier. Jetzt haben wir nämlich bombardiert. Ja, wie man sehen kann. Und das ist nicht gut. Nein, gar kein Fall. Very bad. Mist. Nein! Ah, keine Ahnung wann. Okay, das hat geklappt. Boah, hier muss man richtig schnell sein. Oh. Okay. Und jetzt? Aber... So, also, wie ich das Spiel kenne, ist dieser Stern. Mm -hmm. mm. Fool me once, but you won't fool me twice. Okay, ich kann jetzt chillen. Okay. Oh, ich hab's geschafft. Das war ja noch okay, das Level. Ich bin die Königin vom gruseligen Schloss. Du bist ein Rettich, welcher viel zu lang nach ihrer Bettzeit wach ist. Gruseliges Gruseliges Schlosskönigin. Ja, ja, träumen weiter. So. Okay. Interessant. Das macht es einfacher, definitiv. Ah, Das heißt, jetzt fehlt nur noch ein Stern. Nach diesem Level fehlt nur noch ein Stern. Und das ist schon mal vorteilhaft. Das ist ganz cool hier. So, so, so, so eine Reise hier. So ein Ride. Haben okay, nichts gegen. Das kann cool werden muss nicht, kann. bitte bum, bitte bum, bitte bum. Okay, wieder ein Creeper. Oh man! Oh. Da brauche ich dich für. Jetzt komme ich ja nicht hoch. Das Wasser fällt runter. Okay. Oh. Du, du, du, du, du. oh. Noch. Das finde ich super. Pff, okay. Durchgekommen. Oh, leck. Nicht gut. Oh, oh, oh, come on. Nein. Weg ja, hier. Oh, oh, war ein bisschen zu früh eigentlich, aber geschafft. Wie cool ist er bitte in dieser innen pool Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier ist ein Sewage. Ich glaube, so ein, so ein Sewer halt. Oh, denkst du, es ist sicher, dass du trinken? Ich würde mal sagen... Mm, nee. Oh, oh. Du hast aber nicht davon getrunken, oder, Kleiner? Oder? Oh, oh. Letztes normales Level, glaube ich. Weil ein Schein fehlt uns noch und das müsste jetzt in diesem Level sein. Also los! Komm schnell her! Oh verdammt! Oh, die Pizza! Der Creeper! Okay, ich kann mir vorstellen, wie man das macht. Ich müsste halt früher abspringen, aber ansonsten war das so wahrscheinlich nicht richtig. Ja einfach direkt abspringen wieder Was ist das denn hier? Oh hell no Ich habe keine Zeit für so einen Blödsinn oh, Geschafft Wow Dad, du bist spitze Ich hätte nicht gedacht, dass du es ein bisschen schaffen würdest ich hätte es dir ein bisschen nicht schaffen müssen, wenn du einfach zu Hause geblieben wärst. Aber dann wüsste ich nicht, wie krass und cool du bist. Da haben beide Argumente. Definitiv. Dann jetzt mal kurz nachchecken, ob ich alle Sterne hab. Ja, alle Sterne. Und das ist wohl der Endboss? Was bist du überhaupt? Hey! Hi! Ich bin Dadish. Willkommen in meinem Schloss, Daddush. Ich bin Lord Duranak. Es ist schön dich endlich treffen zu können. Ich habe nur Tolles von dir gehört. Echt? Nö. Oh. Obwohl, ich möchte mich gerne dafür entschuldigen für all die Ärgernisse, die meine Henchmen für dich bereitet haben. So ein blödes Missverständnis. Hey, alles cool. Kein, Mach dir keine Sorgen. Ich möchte nur meine letzten paar Kinder noch finden und dann nach Hause gehen. Understandable? Aber zuerst, wenn es nicht zu viel für dich ist. Was denn? <lacht> Prepare to die! Oh, come on! Wahrscheinlich ist die letzte Mischung aus allen Bossen, oder? Also, er ist einfach nur der dritte Boss bisher. Oh. Bam! Bam! Scheiß. Nice. -Hit. Ja, gut. Na dann. Hab lange für den gebraucht jetzt. Aber das waren zwei Lucky Treffen hintereinander. Und das ist mein letztes Kind, glaube ich. Du hast es geschafft, Dad. Du hast uns alle gerettet. Ich bin total erschöpft. Zeit nach Hause zu gehen. Ich liebe dich, Dad. Ich liebe dich auch, Buddy. You're grounded. <lacht> oh, was ein Rettich nicht für seine kleinen anderen Rettiche tun würde. Und das war ein Spiel von Tom Young. Ganz ehrlich, das war ein cooles Spiel. Hat mir gefallen. Ich werde mir definitiv auch die anderen Spiele mal anschauen. Von Derdisch. Ähm. Ja, die letzten beiden Welten waren hier und da sehr frustrierend. Vor allem für die mit, mit den Sternen. Aber ansonsten, alles in allem, war es ein cooles Spiel. Hat sehr viel Spaß gemacht. Kann ich auf jeden Fall empfehlen für Leute, die dieses Genre mögen. Aber ne, seid gewarnt, falls ihr 100% spielen wollt, so wie ich. Gegen Ende wird es etwas schwierig. Ja. Grafik finde ich schön. Musik ist in Ordnung. Ähm. Ja, mehr habe ich nichts zu sagen. Vom Preis her, ich weiß den Preis nicht mehr. Oh, thanks you. Danke. Preis weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, er war in Ordnung. Ich glaube, er war in Ordnung. Daddish will return in Daddish 2. Das werden wir dann demnächst irgendwann spielen. Falls ihr schon gespielt haben sollte, wenn ihr das Video in der Zukunft schaut, dann werdet ihr irgendwo gleich sehen können. Und anklicken können. Und uh. End. Ah, wer ist das denn? Ach, du bist es! Stimmt, den gab es auch nur irgendwie zweimal und dann haben wir den gar nicht mehr gesehen. Komisch irgendwie, oder? Warte, kommt nicht noch was jetzt? Weil ich habe doch 100% gespielt. Mag das Spiel mich nicht belohnen. Irgendwas? Ist das nur Jogs und Donnerei? Ihr seht, ich habe jetzt alles geschafft. Ich renn mal jetzt den ganzen Weg nach Hause. Timer. Pussum-Mode? What? Ich kann als den... den Dude spielen jetzt? Was kann der denn? Oh, er ist langsamer. Er ist einfach nur langsamer, oder? Ja. Ich, ich, ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, und das ist einfach nur ein Reskin. Aber ja, Leute, man kann doch als ihn spielen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Random Steam Game wieder oder allgemein Random Game wieder. Bis dann und Ciao.